Sie, meine lieben Sims-Freunde, es geht weiter. Wir gehen jetzt gleich mal zu Jackson und Skyler. Neu-Eden-Heimat, so haben wir unser Häuschen genannt. Okay, Jackson, Jackson hat sich das Baby gerührt. Das ist so süß, oh mein Gott. Also, ihr seht das neue Haus, es ist richtig schick geworden. Die Kinderzimmer. Ja, klar, die Kinder sind ja noch nicht da, deswegen ähm, haben wir da jetzt noch nicht viel gemacht. Die schöne Ecke für das Wohnzimmer. Hier gleich am Eingang. Also die Gäste können sich gleich wohlfühlen hier. Ja, Jackson ist. jetzt schauen wir mal, muss er gleich arbeiten? Ja, heute hat Jackson frei. Skyler ist schon in der Arbeit. Die ist jetzt noch bis 17 Uhr dort. Wir haben Dienstag, 9.56 Uhr, also können wir ehrlich gesagt noch was anstellen. Bedürfnisse, Jackson muss unbedingt schlafen, sehe ich gerade. Und er tut's auch schon. Aber doch nicht ausruhen, nein, leg dich doch vernünftig hin und schlaf. Unwohl. Abnormale Körperveränderungen aus einem unbekannten, furchterregenden Grund. Irgendetwas stimmt hier nicht, aha. Jackson ist sich also immer noch nicht klar, dass er schwanger ist. <lacht> also, er pennt jetzt erstmal, dann lassen wir ihn mal die Leiste auffüllen, bis geiler nach Hause kommt, irgendjemand klopft an der Tür, ach die neuen Nachbarn, Jackson, jetzt sollte ich aber aufstehen und die neuen Nachbarn begrüßen, freundlich vorstellen, Nachbar hereinbitten, Nachbar hereinbitten auch ihn. Wir tun jetzt alle Nachbarn begrüßen und hereinbitten. Ist doch schön, dass wir sie haben. Jo, Jackson, ich weiß, du fühlst dich unwohl, aber du kannst doch Hallo zu den Nachbarn sagen. Hm? Sei mal nicht so. Ah, sie reden schon mal. Schön. Sibnisch ist so eine schöne Sprache. Man, man rätselt immer, was könnten sie jetzt reden. Aber dieses Geheimnis werden wir wohl nie erfahren. Ne Bahana. Ach komm, jetzt stell dich mal allen vor. Laber nicht immer nur mit ihm. Jetzt ist mal Plaudern Schluss. Also, die verstehen sie schon mal sehr gut, sehe North. ich schon. Da, <lacht> da läuft's Aaron. Und jetzt gehen die alle. Tja, Jackson, jetzt war's nicht schnell genug, die alle einzuladen. Oh, Gosha! Er hat es so lange gedauert, den jetzt hereinzubitten. Die anderen sind schon weg, oder? Ah, sie hat er nur einladen können. Ach, das hört sie gut an. Hat sie gesagt, du kannst den auch noch reinbitten. Freundlich vorstellen. Hey, bleib stehen, Gavin. Cooler Name, Gavin. klingt fast wie Devin, wie mein Neffe heißt. Wer ist das? Well, no. Katharina... Caliente. Oh, ein Italiener reden. Zumindest, oder Spanierin, hört sie irgendwie südländisch an. Caliente. Brutto Spaghetti. Okay, hier wird Musik geübt. Er labert jetzt draußen mit dem Bitten Baby zu fühlen? Du, du, du, wo haben wir denn hereinbitten? Mehr Auswahl? Freundlich? Geht nicht. Tja, dann kann man jetzt nichts machen. Ich frage mal nach Karriere. Hoffentlich haben sie es bald. Ihr Gespräch. Ah, Gavin arbeitet als Blogger bei Bunte Bücherwelt. Mhm. Und die beiden machen Musik. Mach ihr mal ein Kompliment und sei lieb und höflich zu deinen Gästen. Bei ihm schwärmen wir jetzt über Weltraum. Jay Huntington und Kim Schneider. Aber Jay Huntington hast du keinen vorbenamen gekriegt. Irgendwie haben es die Nummer gehabt für dich, außer Jay. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Na, jetzt wird über die Nachbarschaft herzogen. Oh oh, Jax muss dringend auf Toilette. Die Blase ist schon rot. Komm, verwend mal. Und Skyler ist immer noch nicht zu Hause, klar, ist ja erst 14 Uhr. Ja, vielleicht sollten wir die dann noch bitten zu gehen, bevor ich dann jetzt mich ins Bett lege, weil die machen nur Blödsinn, sonst. Obwohl, dann kann Skyler die nicht kennenlernen, ne? Wenn ich jetzt mich hinlege, äh, dann würden die vielleicht gehen, oder? Na jetzt, jetzt, mach mal dein Geschäft zu Ende, Jackson. Sehr gut. Jetzt gehen wir schlafen. Komm, junger Mann. Baby braucht Pause und du bestimmt auch. Gleich mal, schneller, schnell durchlauf. <lacht> Gehen mal ausstimmen? Jackson ist immer noch nicht ausgeschlafen. Der braucht aber ewig jetzt. Kommt Skylar wenigstens nach Hause. Was ist denn bei dir los? Skyler ist müde. Schätzchen, jetzt machen wir langsamer. Hallo Skylar. Muss man den gießen? Nö, muss man nicht. Also Skylar, geh auch pennen, komm. Die zwei Schnarchnasen. Ist doch klar, dass sie viel pennen, wenn man Baby kriegt. Hannah Mertens möchte vorbeikommen. Hannah, jetzt ist ganz schlecht. Jackson ist, ist fix. Ja, der ist eigentlich fit. Der kann jetzt wieder aufstehen und sich was zu essen machen. Also essen und schlafen, essen und schlafen, immer das Gleiche. Zu Abendessen, was machen wir uns schönes? Taco-Auflauf. Ja, ich weiß, du fühlst dich unwohl. Hannahs äh, Telefonat ist jetzt natürlich weg. Aber sie sollte jetzt echt schlafen. Na, mach hin, Jackson. Sag mal, haben die immer noch keinen Mixer? Bei 2600 Similons. Naja, okay. Ich muss jetzt sparen für Babys. Außerdem sollte ich auch mal aufräumen, junger Mann. Jetzt koch weiter, komm. Taco-Auflauf ist nicht so schwer. Du schaffst es. Aufs Klo muss er schon wieder... Meine Güte, der war doch gerade erst. Na, lassen wir das aufräumen. Geht er erstmal aufs Klo. Jackson. Äh, Skylar ist äh, ausgeschlafen. Nicht Jackson. Mein kleiner Alien, aufstehen. Was macht der jetzt? Der isst jetzt aber nicht das verdorbene Essen hier. Nein. Du sollst aufs Klo gehen, junger Mann, und dann sollst aufräumen, bevor man hier was isst. Ey, da, da raucht schon alles rün, grün raus, das kann nicht gesund sein. Komm Skyler, räum du wenigstens auf. Mein Gott, hey. Jackson ist so unvernünftig. Genau, jetzt gehst du aufs Klo, das ist richtig, super. Unwohl, hat Hunger. Jetzt gucken wir mal, was haben wir da? Wir müssten doch den Taco-Auflauf haben. Hallo? Ach, der hat sich nur eine Einzelportion gemacht, Menno. Dann tun wir die jetzt auch mal aufräumen. Das sieht nämlich auch schon ganz schön angegammelt aus. Haben wir hier irgendwas drinnen, was vielleicht schon kaputt ist? Nö, soweit ich sehe nicht. Also kochen wir jetzt mal. Was kochen wir denn für Skylar? Würstchen und Bohnen. Jackson hat ja nur eine Einzelportion gemacht. Dann ist jetzt auch, junger Mann. Ist? Hau oh nein! Taco-Auflauf. Hätte jetzt auch gern. Das hört sich gut an, irgendwie. Mies. Was ist mies? Boah, das hört sich an wie, wie, wie so komische Suppe, so Schlonszeug, so. Naja, wenigstens haben wir jetzt Essen auf. auf Vorrat. Und Jackson haut sie, äh, Skylar haut sie jetzt gleich mal voll, nicht Jackson. Meine Güte, heute habe ich es mit den zwei äh, weglegen, genau. Was brauchst du eigentlich für einen Beruf, junger Mann? Karriere. Level 5 der Logikfertigkeit, also könnte man da mal ein bisschen Fitness könnte man machen dann ist der bald Level 5 in der, seiner Karriere, das ist doch schön ach, da draußen haben wir die Übungsbox geht aber nicht, warum? ja, weil es ihm schlecht geht wahrscheinlich abnormale, ja, wegen schwanger schlechter Nachgeschmack also das Essen war nicht so gut sollte er noch üben. Ey, was ist denn los? Skyler? Schmerzen haben. Die Muskeln tun weh nach einem Training. Rute ich ein wenig aus. Mhm. Und hier haben wir schwanger. Zweites Trimester. Skyler ist jetzt im fortgeschrittenen Stadium ihrer Schwangerschaft und freut sich darauf, Mutter zu werden. Aha. In 20 Stunden ist ihr drittes... Re oh, dann geht's bald los. Dann haben wir bald Babys. Ich freue mich ja schon so. Ey, und der räumt jedes Buch, was da drin ist. Raus, spinnst du. Ich versteh's ja, Schnucki. Ich versteh's ja. Skylar, vielleicht solltest du was zu essen machen. Das nächste Mal. Bei Jackson schmeckt's komisch. Der hat's nicht so mit Essen. Aber ihr geht's nicht so gut. Und draußen kann er nicht trainieren, das ist ganz komisch. Jetzt, jetzt stelle ich das Ding mal rein und probiere das, ob es drinnen funktioniert. Hallo, ich will es in die Hand nehmen und mit reinziehen. Ja, danke. Äh, so geht's gar nicht, das ist ja so riesig. Meine Güte. Jetzt schauen wir mal, ob das da irgendwas behindert, ansonsten können es da hinten nur durch. Da geht's es auch ah. nicht. Der kann einfach nicht trainieren. Das ist ja gemein. Was machen wir denn da jetzt? Dann machen wir Pause für den Job. He? Das können wir hier hinstellen. Ne, da müssen wir an die Pflanzen ran. Ah, das ist schon ein bisschen blöd, dass wir das draußen hinstellen müssen. Aber ich denke mal für einen zweiten Stock äh, reicht es noch nicht mit dem Budget. Hier hinten haben wir noch gar kein Bad drin. Es darf ja wohl nicht wahr sein. Mal gucken, was im Familieninventar ist. Pfannkuchen. Mhm. Zweimal betten. Ach, den haben wir auch immer nur drin. Den Steinzeitprozessor nehmen. Wir müssen uns ein neues Bad kaufen. Kaufen wir ein neues Bad. Na, Komfort brauchen wir nicht. Wir brauchen Sanitär. Ein schönes Waschbecken. Ja, das bringt nichts, wenn ich es in die Richtung schauen lasse. Haltestelle, haha, <lacht> da drin ist hin. Oder hier nebenan. Und ein schönes günstiges Klo. Gleich hier hin. Ist zwar sehr sinnig hier vor der Glastür, ich meine Privatsphäre wird man da drin gleich null haben, aber Hauptsache wir haben ein Klo. Und dann kaufen wir uns eine, die günstigste Dusche, die es gibt. Wir werden jetzt dann vier Personen sein hier drin, wenn nicht sogar sechs. Kommt drauf an, ob wir Zwillinge kriegen oder nicht. Also werden wir auch diese Dusche brauchen. Weil meistens müssen sie ja natürlich immer gleichzeitig. Unsere Sims. <lacht> Skylar, was ist denn? Immer noch Schmerzen wegen... Spott gemacht haben. Hm. Und er ist... Er ist im... Da steht gar nichts. Aha. Aus einem unbekannten, furchterregenden Grund. Irgendwas stimmt hier definitiv nicht. Die Veränderung seines Körpers bekommt Jackson verdächtig vor. Okay, er ist... Er ist also fertig, weil sich okay. sein Körper verändert hat. Kann man draußen vielleicht joggen gehen? Ja. Joggen kann er. Ja, jogg mal dahin, komm. Mit dem Buche dann? Ich glaube, er joggt dich. Joggen! Aktionen? In Stadi gucken. Der kann nicht joggen. Also zurück nach Hause. Ist okay, Jackson. Ich schone dich. Und was macht Skylerlein? Sie hat frische Luft und freut sich. Oh, mach ihm mal ein Kompliment. Vielleicht geht's ihm dann besser. Verstopfte Nase. Ein Orkan zieht über das Gesicht von Skyler der als Prü Sprühregen auf die Gesichter anderer niederregnet. Ah! Schmerz Bruno. Vor Vorelterliche Panik. Es geht los, ein neues Lobi Baby ist Lobi unterwegs. Da ist Lobi etwas... Ist es verständlich, wenn man ein bisschen ausflippt. 36 Minuten. Große Neuigkeit erzählen immer noch. Nach Entbindungstermin fragen. bitten, Baby zu fühlen. Ja, das, das echt. Ich habe gedacht, das haben sie schon gemacht, aber kommt mir so vor, als ob sie das wieder zuerst Mal tun. Ganz komisch. Vampir-Lebensstil äh? Loben? Warum <lacht> jetzt die Folge? Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.